Mich Diesmal habe ich die es Das hat mich total beeindruckt. Ich finde die Geschichte deshalb so interessant und spannend, das hat mir gemerkt. Das finde ich richtig, richtig cool. Wie gesehen habt, wir haben viel erlebt und auch Geistliches einiges mitnehmen dürfen. Ich kann unmöglich alle Gedanken der Andachten in diese kurze hier packen. Aber ich möchte mit euch kurz über unser Motto sprechen. Gott hört dich. Hörst du Gott? Wir haben die Geschichte von Samuel gemeinsam angeschaut. Hannah, die verzweifelt zu Gott kam und gebetet hat, schenk mir noch bitte einen Sohn. Ich bin so verzweifelt. Und Gott, Gott hat Hannah erhört. Gott schenkte Hannah den Samuel. Dieser von Gott geschenkte Sohn wuchs bei Eli, dem Hohepriester im Tempel auf. Und eines Nachts rief Gott ihn, Samuel, Samuel. Und dieser antwortete, hier bin ich, sprich zu mir. Gott möchte auch heute mit jedem von uns sprechen auf welche Art auch immer, ob es durch Träume sein mag, durch andere Menschen. Und stell dir heute die Frage, höre ich Gott, wie spricht er zu mir? Wir haben in unserer Andachten gehört, wie Samuel ein alter Mann wurde. Das Volk kam zu ihm und hat gesagt, wir wollen auch einen König. Wir wollen sein wie die anderen Völker. Und wir haben erlebt, im Geländespiel, was das für Auswirkungen hatte, was das für Konflikte und Probleme mit sich brachte. Ich möchte dich aber jetzt heute ganz besonders einladen, einen Text aus der Samuelgeschichte selber zu lesen. Und zwar steht dir zu Beginn, und es ist das Gebet der Hannah, seine Mutter. Und Hannah betete: Mein Herz freut sich in dem Herrn, mein Horn ist erhöht durch den Herrn. Mein Mund hat sich weit aufgetan über meine Feinde, denn ich freue mich in deinem Heil. Niemand ist heilig wie der Herr, ja es ist keiner außer dir und es ist kein Fels wie unser Gott. Lies doch dieses Gebet noch zu Ende und erinnere dich an den heutigen Tag. Gott hört dich. Hörst du Gott?